So, ein paar Impressionen unseres Tagesausfluges. Wir fahren jetzt schon seit knapp drei Stunden. Wir werden von Maisfeldern, Wald und Baustellen. Zwei Stunden. Von Maisfeldern und Wald und Baustellen begleitet. Es ist heiß ohne Klimaanlage und eng. Didi. Deine Impression. <lacht> Wunschlos glücklich. Fast alles, da übertreiben. Jero, ja. <lacht> deine Impressionen zu dieser Fahrt? Ist jetzt bis jetzt sehr trocken. Sehr trocken bis jetzt. Es gab nur ein Bier. <lacht> Mike? Ja. ja. Ja, was soll ich da groß sagen, ne? ja, Unser Fahrer kann nicht fahren. Der Fahrer kann nicht fahren, das Auto nicht das, das Auto hat keinen Power. da ja, kann den Weg nicht. Gut, dass wir unser Navi Frank dabei haben. Genau, ein Fahrer, der nach dem Weg fragen musste. Also eigentlich ein Reiseführer. Und unser Reiseleiter schläft. Genau, und Jolanta ist... Nein, Jolanda ist wieder wach geworden. Guide. Oh. Mais wohin das Auge blickt, aber das Wetter spielt mit. Das okay. ist schon mal die Hauptsache. Die Straße, wie man sieht, ist fast fertig. Na ja, <lacht> sie ist als Straße ausgezeichnet worden in den guten Nein, es gibt keine andere. Der Mangel an Alternativen lässt uns nichts weiter übrig, als hier lang zu düsen. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 10 kmh ungefähr im Schnitt. Da man duckert da lang. Abenteuerurlaub. <lacht>